Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videotraining. Mein Name ist Ramin Soleimani, ich bin freiberuflicher Softwareentwickler, Künstler und organisiere Workshops rund ums kreative Programmieren. In diesem Training führe ich Sie in die faszinierende Welt des Arduinos ein und damit in die Welt der Elektronik. Zunächst schauen wir uns die Arduino Boards etwas genauer an und Sie erfahren, für welche Einsatzzwecke sich welches Board eignet. Ich stelle Ihnen dann im Detail die verschiedenen Bauteile vor, die, verschiedenen Bauteile vor, die Sie recherchieren unter Windows, OS X und Windows, wie Sie Nachrichten zwischen Arduino und Computer austauschen. Und wir bauen das Board vor, namens Arduino Jun mit faszinierenden Möglichkeiten. Als Beispielprojekt bauen und programmieren wir eine Hausüberwachung ich führe Ihnen außerdem Textilsensoren vor. Dann zeige ich Ihnen, wie Sie LCD-Bildschirme. Sie sehen, wir haben eine Menge vor uns. Legen wir also gleich los. Ich wünsche Ihnen viel Bastelspaß und einen großen Lernerfolg bei diesem Training von Galileo Press und dem beta Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videotraining. Mein Name ist Ramin Soleimani. Ich bin freiberuflicher Softwareentwickler, Künstler und organisiere Workshops rund ums kreative Programmieren. In diesem Training führe ich mich damit in die Welt der Eignet. Ich stelle Ihnen dann im Detail die verschiedenen Bauteile vor, X und Linux einrichten und erkläre bei diesem Training von Galileo Press und dem Beta-Haus Berlin. Ein Microcontroller ist ein Mikrochip, der die wichtigsten Komponenten eines Computers vereint. Den Prozessor, also die elektronische Rechenmaschine, den Speicher und die Ein- und Ausgänge. Lange Zeit war das Arbeiten mit Microcontrollern nur Experten vorbehalten. Man benötigte eher komplexe Software und programmierte in auch eher abstrakten Programmiersprachen. Das Ziel der Arduino-Entwickler war es nun, eine Hardware-Plattform zu erbauen, die von Designern, Künstlern, Lehrern und Hobbyentwicklern verwendet werden kann. Zu Beginn dieses Trainings führe ich Sie in die Arduino-Welt ein. Sie erfahren, welche unterschiedlichen Boards es gibt, was ihre Unterschiede sind und was ihre Verwendungszwecke sind. Dann stelle ich Ihnen die Hardware vor, also die elektronischen Bauteile, die wir in diesem Training verwenden. Und am Schluss zeige ich Ihnen, wie Sie die Entwicklungsumgebung für Arduino auf Windows, OS X und Linux installieren.